Wie kann man in Excel eine neue Variable berechnen? Das ist in Excel sehr schön einfach und ich möchte das anhand dieses Beispiels hier zeigen, dass ich eine Variable habe, in der die Größe der Befragten in Metern angezeigt wird. Hier muss man ein bisschen darauf achten, dass das Dezimaltrennzeichen hier der Punkt ist, also 1.65. Das kann bei Ihnen auch anders eingestellt sein, sodass dort ein Komma stehen muss. Wenn ich jetzt die Größe in Zentimeter umrechnen möchte, schreibe ich hier das zunächst mal hin als neue Bezeichnung für diese Spalte. Und dann kann ich jetzt hier in der ersten Zelle die Berechnung hinschreiben. Und zwar schreibe ich dorthin ist gleich und dann wähle ich die Zelle aus, auf der diese Berechnung basieren soll. Und zwar ist das hier diese Zelle B2, in dem Fall, wo hier 1.65 drin steht. Und da ich das jetzt von Meter in Zentimeter umrechnen möchte, schreibe ich einfach mal 100. Somit wird dann der Wert, der in der Zelle B2 steht, mit 100 multipliziert und in diese Zelle daneben reingeschrieben. Und Sie sehen jetzt hier, das hat direkt funktioniert. So, Das Schöne ist jetzt bei Excel, dass ich das jetzt hier nicht jedes Mal in die Zelle wieder neu reinschreiben muss, diese Berechnung, sondern ich kann die einfach nach unten kopieren. Und zwar gehe ich da unten rechts in dieses Feld hier, sodass dieses Kreuz hier erscheint und dann kann ich diese Auto-Vervollständigen-Funktion nutzen, indem ich hierauf klicke und halte und das dann nach unten ziehe. Und man sieht jetzt, wenn man in die einzelnen Zellen reinklickt, dass die Berechnung, Jeweils für die korrekte Zelle erfolgt es beispielsweise hier unten, wurde dann B11 mal 100 gerechnet. Und so können Sie jede beliebige Rechnung in Excel ausführen, um eine neue Variable zu berechnen.